Uns liegt folgende E-Mail vor von unserem Holzlieferanten. Es geht hier um beschädigte Holzbretter. Also es liegt ein Sachmangel vor. Das Ganze haben wir telefonisch schon besprochen und jetzt bestätigt er hier, dass wir eine Gutschrift bekommen. Über Brutto 2380 Euro. Das heißt, wir bekommen aufgrund des Sachmangels einen Preisnachlass, einen nachträglichen Preisnachlass. Und diese Holzbretter, und das ist jetzt das Entscheidende, die schicken wir nicht zurück, sondern das Ganze wird über diesen Preisnachlass geregelt. Und damit können wir folgenden Geschäftsfall formulieren und uns jetzt überlegen, ja, wie machen wir das jetzt mit dem Buchungssatz, denn für diese Nachlässe, da brauchen wir ein entsprechendes Konto. Es geht hier um Holzbretter, das heißt um Rohstoffe, deswegen schauen wir mal in den Kontenplan rein beim Konto 6.0.0.0, Aufwendungen für Rohstoffe. Da gibt es direkt darunter ein Konto Bezugskosten für Rohstoffe, das ist das Unterkonto, und jetzt gibt es nochmal ein Unterkonto, nämlich das Konto 6.0.0.2, Nachlässe für Rohstoffe. Und genau das Konto, das brauchen wir. Fangen wir mal mit dem Konto 4400 Verbindlichkeiten an. Wir hatten ja die Eingangsrechnung gebucht von diesen Lieferanten und aufgrund dieser Gutschrift jetzt verringern sich die Verbindlichkeiten. Das ist ein Passivkonto. Eine Minderung buchen wir dementsprechend im Soll. Das heißt, wir buchen den Bruttobetrag hier 2380 Euro. Die Aufwendungen verringern sich genauso, dementsprechend buchen wir dann im Konto 6002 Nachlässe für Rohstoffe, den Nettobetrag in Höhe von 2.000 Euro. Und wir müssen dann noch die Vorsteuer berichtigen, die hatten wir bei der Eingangsrechnung im Soll gebucht. Berichtigung jetzt im Haben in Höhe von 380 Euro. Dementsprechend lautet der Buchungssatz 4400 Verbindlichkeiten 2.380 Euro an 6002 Nachlässe für Rohstoffe 2.000 Euro. Und 2600 Vorsteuer 380 Euro. Im Gegensatz zur Rücksendung haben wir hier also einen Nachlass und da verwenden wir entsprechend Nachlasskonten. Die gibt es dann für die anderen Werkstoffe natürlich genauso.